Hi und willkommen, mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert und zwar in der Kronen In der letzten Folge haben wir dieses sehr kalte Gebiet hier zum ersten Mal betreten. Da haben wir uns ein paar neue Pokémon hier äh, ein paar neue Pokémon gefangen und ja, gegen diesen einen Typen gekämpft. Beleber, ja, der wäre nützlich gewesen. Äh, ich habe zwar genug, aber hallo. Und ja, wir haben gegen diesen ein Typen gekämpft, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und der ist in dieses komische Galga Dynamax Nest oder wie auch immer es hieß, reingegangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da rein, ne? um die Story ein bisschen fortschreiten zu lassen. Wie man sieht, hier da ist der 70 mindestens. Und zwar, weil ich den äh, Erfahrungsbonbons gegeben habe, damit ihr mal auf den ungefähren Schnitt von diesem DLC sind. Ne? Das ist vielleicht nicht schlecht ich Könnte natürlich auch mit meinen super Bonzen Pokémon hier vorbeikommen, ne? die alle Level 100 sind und kompetitiv trainiert sind. Ne? Soll ich mal hier mit einem mit ein Akani reinrennen oder so? Oder hier Moss, einer stärksten Pokémon, die ich habe. Ja, wie wäre es mit dem Fuego, Ne, Da wäre auch geil. Offensiv feste, Offensivfeste, offensiv feste. Ich habe den jetzt mal vernünftigen Items geben Ich habe den ja vor Erfahrungs- äh, wie heißen die Glückseier gegeben. Damit ihr wieder ein bisschen hochleveln. Aber ja, hat man ja gesehen, wie das funktioniert hat. Deswegen ja... Habe ich den einfach Bombons in den Rachen geschoben. Und ja. Jetzt werden die schon... Stark genug sein, um hier ein bisschen zu überleben. Nein, nein und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin, Peony. Das mag sein, aber... Aber was, ich mache auch bei diesen Abenteuerdings damit, okay? Ich bin vermutlich jeder eh größte abenteuer von allen ich ihnen schon mehrmals gesagt habe das kann ich leider nicht zulassen oh, du bist wirklich gekommen ich bekomme mir eine absolute vollkrise diese für vorschläge da will ich mich einfach nicht durchlassen Bitte was wer soll der stuck auf sein ich habe es ihnen schon oft genug aber sie wollen einfach nicht richtig zuhören antwort ist ein äußerst gefährliches unterfangen und gerade diese wissenschaftliche palaver macht mich wahnsinnig wir drehen uns die ganze zeit nur im kreis Schein ist diesen mann zu kennen willst du dir meine erklärung anhören dann kann ich euch zusammen durchlassen endlich gibt es immer was von sich das hand und fuß hat du so hätte ihre erklärung anzuhören dann können wir zusammen nach meiner kleinen wieder suchen okay klar warum nicht äh, pokémon sind meine bei meiner forschung in großhilfe ich kann dir fantastische waren im tausch gegen deiner erz anbieten deiner erz da kriegt man wahrscheinlich hier von der ne? oh, rüstungsärzt da kann ich für was ausgeben ultra ball selber kronkorken oh. als zu einer seltenen fähigkeit was geil du meinst ich kann dadurch versteckte fähigkeiten bekommen ja hallo das war richtig geil Oh, dann kann ich so viele Pokémon jetzt benutzen. Oh. Okay, da wird wahrscheinlich auch ja verknochen hat ne? oh oh, Was soll denn dieser Blick auf einmal? möchte du die Erklärung zum Dynamax-Abenteuer anhören? Ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was Gut bei mir. und dann beginne ich mit der Erklärung. Das Dyna Riesen ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eignestat haben, die man sonst in der Galaregion nicht zu Gesicht bekommt. Oh Gott, Geratina, schließlich dich mit drei weiteren Trainern zusammen und der das rätselhafte Dyna Riesen es In den Tiefen des Tests wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Deiner Max Abenteuer beschreibst du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Pff. Zu Beginn des Abenteuers muss da jeder Spieler einen Leib Pokémon auswählen. Wenn er deiner Riesen ist, gibt es etliche Abzeugungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen den dortigen Pokémon in deiner Rates an. Fängst du ein Pokémon kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen? Oh! Eigene Pokémon laufen dort leider Gefahr durch die hohe Konzentration der Galapartikel außer Kontrolle zu geraten seit diesem Grund beten wir leib Pokémon an der resistenz gegenüber Galapartikel von diesem schicksal bewahrt wir sagen 100 pokémon können das nicht ab oder was Ah, jetzt schnell ich, wir sollen drei Pokémon Partikel aushalten und damit so richtig außer Kontrolle geraten und seltene Trainer fangen zu können. Weiter könnten sie nicht daneben liegen. Guter Mann, dort drin ist es gefährlich, aber halten sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber spannend klingt das allemal. Also, gut der komplizierten Erklärung spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das ja mit eigenen Augen an. Halte du durch mir allein. Papa ist bald da. Moment, das können sie auch nicht einfach. Das ist so gefährlich. Nur in diesen Mann gefahren warum erinnert mich sein Gesicht so an Präsident Rosé? Dann sind die wahrscheinlich verwandt, ne? falls du ihn laufen möchtest. Nein, das sollst du nicht. Aber falls du dich ein Dynamax Abenteuer stürzen möchten das mich wissen. So, meine Frage, die schon seitdem ich die Trailer gesehen habe, ist: Wenn ich jetzt ein legendäres Pokémon hier fange, kann ich es mir dann nur einmal fangen, oder kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geratina wie ich hier gerade gesehen habe. Äh, über den Weg läuft nicht fangen, hat äh, kann ich dann noch ein Ger Geratina begegnen, weil wegen Wesen und also Warten ne. weiß man nie. Da habe ich ein Geratina mit einem neutralen Wesen, das ist, äh, der absolute Horror und ja, versteht er. Federfolge ich abgeschlossen, Erkundung wirst du von mir übrigens mit deiner Erz belohnt. Zudem, dass du eines der Pokémon behalten, die du unterwegs gefangen hast. Die anderen brauche ich jedoch für meine Forschung. Also, kann ich nicht immer legendär pokémon begegnen möchte zu einer deinem abenteuer aufbrechen los geht's so. na, no, das ist natürlich wunderbar während der aufnahme gezwungen werden zu speichern das ist ein erstes dynamax abenteuer jetzt sollst du dich zunächst allein daran versuchen um die regeln einzuprägen ja kein ding ähm, das ging so schnell weg Kleiner pokémon aus ähm, ninjas mit Tempo wäre noch nicht schlecht. Oh was? wir haben jetzt Wir haben jetzt eine andere war. Ich habe mir auch lieber Reitschuh dann geholt. Ja. So, Unlicht oder Kampf stand da gerade. Ich habe gern Unlicht. Wasser. Des Typs Wasser zu dringen, auch oh, das ja überall Zeitlimit. Ja, und nicht weil ich habe einen Kampf-Pokémon. Oh Gott, das kann natürlich sehr interessant sein. Okay, oh Gott. das ist Freak, das ist ich nicht wirklich aber warum nicht steckte fähigkeit vielleicht ich dachte ja sowieso nicht bald ne? ich gehe natürlich in dings rein ne? war wow, warum ist dann so schwach äh, ja warum nicht so kann diese ich würde mir wirklich wünschen die würden da irgendwie mal patchen dass man diese katzen überspringen kann wenn ich gegen diesen Morimoto Typen kämpfe, ne? diesen Game Freak Typen, zum Beispiel, der einen Ball wirft, dann sieht man einfach nur so ein Cut-In von denen sein Gesicht und das Pokémon deiner maximiert sich. So würde ich dann haben Also, damit ich äh, ein bisschen beschleunigen kann, weil das jedes Mal zu machen, wenn du irgendwie was farmen willst, so wie deiner Erz oder irgendwie sowas, dann ist das voll nervig rüstungs erstmal nicht mehr. Ne? Dann hier eine so. Dünner Faust, sondern die benutzt seine Fäuste anstatt seine Beine. Das macht doch keinen Sinn. So also wird alle gepowert. Meine Freunde, Tempo schon. So, kein Schild. Okay, dann sind die wahrscheinlich die fünf Sterne. ne? Macht natürlich Sinn. Oh, geil nee, ist definitiv nicht fünf sterne und hat schon irgendwie direkt irgendwie ein schild oder so gehoppt irgendwie nach keine Ahnung, 25 prozent oder so Grüne, dunkel okay das also war während wir hier kämpfen gehe ich doch mal googeln ja, warum nicht äh, pokémon äh, kronen so vor allem wenn ich dann jetzt fangen ne? aber oh, ich habe vergessen wo ich wusste ich habe irgendwas zwischen den aufnahmen vergessen irgendwas wollte ich noch machen aber ich habe vergessen oh mein gott die haben nicht beschleunigt legendäre legendäre einmalig gefangen wir können jedes legendär pokémon nur einmal fangen das ist natürlich unglaublich doof so im team aufnehmen heißt das nicht aufnehmen ok der erste, was ich sehe, irgendwie. Ich habe nee. Keine Ahnung. auch oh, cool. Man sieht, wer ist. Hier nehmen das. das. ist ein Zwierklob, sehe ich gerade. Ich hätte gern gesehen, was passiert, wenn man diesen Trainern drauf. Weg hier irgendwie begegnet. Hi. Also was ich direkt gelesen habe, ist, man kann... Oh, wäre natürlich nicht schlecht. Aber egal. Also das Erste, was ich gelesen habe, ist... Dass man jedes legendäre pokémon noch einmal fangen kann also das ist natürlich unglaublich doof macht sinn aber ist unglaublich doof weil das heißt jedes mal muss ich hier irgendwie drei vier pokémon besiegen dann hat legendäre pokémon einfangen bin hat nicht das richtige wesen als das schon mal für ein das, ist das schon mal ein ganz schöner mist Versuch wird immer funktionieren. Oh. Also, wer kann das nur von denjenigen Fangen, wenn der noch nicht haben. Ah, okay, ja, okay, wenn man das garantiert fängt, dann ja, ist das weniger nervig. Okay, ich habe mich ein bisschen gespoilert, aber was soll's? Also, ja, ist daran Spoiler, ne? finde ich jetzt nicht so spoilerisch. Gameplay-Funktion wo mir mehr oder weniger erklärt. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute, die der DLC anfangen zu spielen, wissen schon viel mehr darüber als ich. Also ja. Was also an bedeutet, wenn ich das Pokémon, das legendäre Pokémon am Ende fange, dann werde ich es wahrscheinlich nicht behalten. Ich werde wahrscheinlich dann flüchten, ne? Weil ich muss das Spiel dann noch mal neu laden. Versteht ihr? Oder ich kann die Pokémon hier fangen und Pokémon Schild fange ich die ja noch mal und dann mache ich da gehe ich darauf nun mal sicher, dass ich die zu 100 Prozent fange, aber dann muss ich ja hier ist Pokémon zweimal fangen. Nee, lass mal. Also ich werde wahrscheinlich nicht das legendäre Pokémon am Ende fangen. Einfach nur, weil ich sehr stark davon ausgehe, dass ich nicht das vernünftige Wesen sofort bekomme. Ich habe keinen Bock irgendwie so Fähigkeiten kapseln, und so was hier zu fahren. So, mein Ding ist voll, aber das, ich habe gesehen, das tut sich auf die kämpfe hier übertragen also eine dynamax fähigkeit Also wenn ich das jetzt verbrauche dann habe ich im nächsten kampf kein dynamax So, das dass man hat mal, halt mal. Mein Gott, taucher und delegator ey. das ding ist voll geschützt er hat irgendwie greift hat sich auch nicht so wirklich an das mit ninjas immer schneller cloud das macht ein mann mein max ist abgelaufen oh, ich ich doch einsetzen sollen ja. macht denn cloud aus feiern beim free houses hier ich spiel gerade den spiel durchlauf goldenen rehe das ist mein zweiter spiel durchlauf nach meinem ersten spiel mit edge lord dimitri sogar also hat sie sich als sie eine zweite schlacht alle wieder aufeinander getroffen sind voll so wenn es um wiedertreffen geht dann ist das hier die stimmste in der geschichte Edelgard, also ich werde tun was getan werden muss und was sagt dimitri natürlich bringt jeden einzelnen von ihnen um wenn er mit der augenklappe und eine schwarzen rüstung auf einmal da steht Okay, hm, surfing pikachu <lacht> oder weil man kann alola dimensionen ja, was ist das ich, ist effektiv oder sind bären ja, Was soll ich mit bären ne? <lacht> das hat linke pokémon gewesen ich nicht erkannt ich glaube das ist dieser holer gewesen, gewesen ne? so aus wie wie äh, dingens hier wie heißt die erste Entwicklung von du? Ich merke gerade, dafür ist ja auch fehlen ne? Ne, er ist psycho, ist auch noch schlimmer. Weil dann, das könnte jetzt wehtun, glaube ich. Aber jetzt ist ja noch nichts feigt. Unsere Seite. Oh, Na, no, Feuerfeger ist auch weg, oh Gott. Na, no, da ist natürlich ein bisschen doof. Oh Gott. ging nicht gegen mich gut. Weiß, vielleicht muss ich das auch noch gar nicht schaffen hier durchzukommen er ne? schon ganz schön viel erwartet irgendwie so finde ich wenn man darüber nachdenkt irgendwie dass man hier geliehene pokémon und so bekommt wenn man nicht wirklich so eine so eine auswahl hat hier jetzt was? ich möchte mich mal ein bisschen weiter informieren hier war pokémon krone ich kann sowieso nicht viel machen ne? ich muss warten bis sie alle mit der äh wie heißt denn die deiner Nester, ne? voll professionell ich das, ist das erste mal dass ich irgendwie weiß nicht während der aufnahme hier so google nutze hm. ah, legendäre flucht gebe ich mal ein Findest natürlich noch nicht so viel, bei das Spiel heute erst heute rausgekommen ist. Ist klar, dass jetzt noch nicht viel irgendwie findest so an Informationen. Also äh, vielleicht in Englisch. Crown Legendary Escape. Also was passiert? aber was steht da? Ich glaube, ich habe was gefunden. setze ja sowieso nicht physisch ein ne? also so so hier habe ich jemand eine Frage stellt die ich auch für der Fighter Legendary pokémon der Crown von der DLC you guaranteed to capture ja okay das, das habe ich schon herausgenommen was passiert wenn ich das nicht fange was ich nicht will halt ich glaube da dreht schon nehme ich mir sogar wenn ich darf also komm her er beantwortet leider nicht meine frage aber ist gut eine garantierte ich verstehe es nicht ich werde es einfach nicht fangen okay ich werde danach noch damit ich würde haben nicht schlecht Elektro Psycho das ist nicht schlecht so ist außerdem perfekt für dieses Pokémon sehe ich gerade ich sag Kaioka so. ne oh, okay das ist auch cool okay das thema von dem teil mal, nee nee ich eine idee wir haben zwei reitschuss in unserem team was genau das habe ich mir ehrlich gesagt gedacht ich habe das stimmt ich wollte erst das vier irgendwie auf das ich Blitz Donnerblitz einsetzen, einfach nur um zu gucken, und wie ich meinen Angriff absorbieren Und jetzt absorbiert hat einfach meinen Angriff. natürlich ja, ich kann ja gar nichts machen dann jetzt, oh, außer psycho attacken aber Elektro wäre so viel stärker. Ich könnte auch den die ganze Zeit buffen, also oh, dann mache ich ihm das. Jetzt gefällt es auch Dings ein, ja. Elektroattacken, okay. wird greift gefälligst an. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann nicht. Und er setzt auch ein. Nee, das bringt ja voll. Würde. Oh, da ist der das genommen, sich Geil. Muss oh, jetzt irgendwas ein. Danke. Wenn ich, wenn ich dich schon hochwaffe dann machen was. Aber die haben voll irgendwie ihre Chance verpasst, ganzen legendären Themen hier reinzupacken. Ey. Da geht man um gebacht das weit schon. Crown Legendary Run. Keine Ahnung. wie ich. Oh warte mal, jetzt kann er halt nicht mehr meine Elektronangriffe absorbieren. Geil, jetzt kann ich angreifen. Cool. So schwer ist das jetzt eigentlich auch nicht, finde ich. So, ich gucke die ganze Zeit hier auf Google. Also entschuldigt mich. I know you're gonna catch a legendary. You're guaranteed to catch the legendary Pokemon at the end of the dynamics adventure. That's good. If you can defeat it. You can lose You do get one little perk. But if your team loses to the legendary Pokemon, you do get one little perk. Although they can be sure to encounter it again on your next turn. Hmm. Should go after a random okay man kann danach irgendwie auswählen ob man hat dinge dann noch mal bekämpfen möchte wenn man verliert hm. max layer heißt er okay Okay, so, jetzt kann ich wieder nicht angreifen, weil er dann sonst meine Angriffe absorbiert. Nee. ob die dinger shiny sein können okay dann mich nicht ich will wissen was passiert wenn ich jetzt von dem feedback renne ich das dann noch mal begegnen kann oder wenn ich das viel schon fange dann sollte auch vernünftige wesen also was haben ne? du kannst die fi nur einmal fangen da will ich auch schon wenn schon auch wenn ich die nicht komplett benutzen werde ich will ja menschen mit den richtigen wesen zu so haben ne? hm. und ich weiß jetzt nicht was passiert wenn ich, wenn ich irgendwie jetzt hier kap natürlich kaputt haue und entscheide mich nicht wirklich zu fangen steht was ich meine Eine ahnung ich, ich werde es einfach nicht fangen hier nach jetzt dann einfach aufs noch mal versuchen wenn ich hier nach jetzt speicher dann, dann habe ich meine Chance verpasst versteht ihr was ich meine ich ich übrigens nicht down weil das so viel so habe ich so für aber die haben keine Schilder das finde ich schon mal geil oh Gott ist nicht gut so wie es aussieht kann ich mich auch gar nicht besiegen wie das hier aussieht wenn noch einer hier kaputt geht dann war es das ich glaube da schneller als wir alle mein Donnerbild wird bestimmt nicht mit einem weg ich kann jetzt jetzt wieder einsetzen weil andere Reitschuh weg ist ich, glaube, ich bin schneller okay das wird ehrlich gesagt für mich einfacher machen wenn wir natürlich nicht erleben würden. Los, irgendjemand von uns kaputt kommen. flut Okay. Will nicht auf mich. Ich halte das glaube ich aus. Oder der, der hält das auch aus. Ah, du machst mich fertig. Aquarelle. Okay, so viel dazu. So, was geht jetzt? die Story jetzt trotzdem weiter? So, okay. Das ist ehrlich gesagt, was ich mir gedacht habe, war ein Problem. Damit wäre dieses abteil vorbei, beendet. Wer das Pokémon das so mitnehmen möchte, ich will gar keins davon mitnehmen. <lacht> ich gesagt. Mein Alola reitschuh ist nicht schlecht, aber ich habe eins. So competitive trainiert. Ich glaube, das hier habe ich noch nicht. Oh, warte mal. Das ist auch eigentlich nicht schlecht. Das Pokémon physische Attacken. Oh, nicht eine versteckte Fähigkeit? wir Kommen mit, ja, wenn das du nicht wolltest, der Vorschrift übergeben und drei deiner Ärzte, so die wollen ja die verlangen wir jetzt nicht, dass ich das hier schaffen, denn damit die Story weitergeht, oder so dabei nach Pferd und Tochter Ausschau sieht ja krass aus sind deutlich auf dem Kampffeld, wo wir gerade gegen das Zuisung gekämpft haben. Hi. hey, ich kenne ich doch. Es wird auch für ein Dynamix-Abenteuer hier. Dann liegen wir zwei ja übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens wieder und du heißt? Äh, freut mich, Danilo, mein Name. Ja. Ha, du bist mir mit einer Zeitmaschine angereist zum Schießen. Was man, jetzt ist auch hier. Ich habe ihn nirgends gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgeklatscht ist. Zurückgelatscht, okay, wollte schon sagen. Naja, tut mir voll leid, dass ich von dir, dass ich dich von vorhin benutzt habe, um mir abzudenken. Die hat voll irgendwie das gleiche Design wie, wie die Göhren, merke ich gerade, auch so ein Schuluniform und so. Da kann manchmal echt nervig sein, wenigstens mit euch zwei eigentlich weiter. Oh, der ist hier reingerannt. Echt, was gegen mein Dad gewonnen? Er war mal arena Alter, weißt du selbst wenn er gerade urlaub macht ist ein kampf gegen ihn alles andere als einfach der ist sowas von mit rose verwandt weil rose hat auch stahl pokémon fällt mir gerade so ein ne? ja, sie ist auch verwandt mit rose hat er dir erzählt warum er mit mir hergekommen ist so hebelig wie er gerade ist konnte er es bestimmt nicht für sich behalten er will mir einfach er will mir auf eine legendäre expedition gehen bei der wir verschiedene legenden dieser gegend erkunden als würde ich mein alter noch brav hand in hand mit papier eine abenteuer tour machen äh, ist doch voll peinlich außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse dynamax pokémon kämpfen das gefühl wenn man gegen übelst riesige pokémon kämpft allein schon bei der vorstellung kriege ich ein krass kribbeln im bauch <lacht> oh, aber klar doch ich habe die idee du scheinst ja ein akzeptabler trainer zu sein warum gehst du nicht einfach mit meinen alten auf diese expedition äh, klingt gut und wie ist das Tut eine richtig gute Idee, wenn ich mal mich mal selbst loben darf. Es würde mir schon ein bisschen leid tun, ihn allein zu lassen, wo er sich darauf gefreut hat. Und sie ist mal so: Du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einen legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn ich mich im Deiner riesen ausgetobt habe. Okay, geht ihr zwei ruhig schon mal auf die legendäre Expulsion los? Los du kannst mein der ja unsere Schlachtplan erklären. Danke, und ich gerade ausgetrickst. Er ist tot, Was hier passiert. Die gute hat verletzt, also muss ich ihn unter viel Geschrei und Getobe her schleifen auf meinem Rücken. Aber mir geht es voll schlecht. Diese Schmerzen Mila, wo ist meine kleine mila was Ist denn passiert lebhaft? Er ist auf einen Felsen ausgerutscht und hat sich den Kopf ab. Oh. Es ist voll diese Szene aus Spongebob. Was ist passiert? Du bist du bist rein, und auf den Eiswürfel ausgerutscht. <lacht> Dann war SpongeBob mit Krankenhaus. Oh Mann, Brot mir die Birne ja. Um eigenen Leib zu spüren bekommen, wie Schmerz auf ein Abenteuer enden kann. Da ja, wollte ich doch nur schauen, ob sich meine Tochter hinter diesen Felsen versteckt. Jetzt sie ihr haben, was aus mir geworden ist. Sehr Tochter etwa mit einem Klonkett verwechselt. mal ich muss mir nur ein bisschen ausruhen, dann bin ich wieder topfit. Wie sieht's denn bei dir aus, Bursche? irgendeine Schwur von meiner kleinen Mila? Das war so. Oh, verstehe. Mila kommt also nicht zurück, bis sie sich auf ihre Dynamics Abenteuer ausgetobt hat. Sie will, dass wir schon mal ohne sie mit einer eigens konzipierten legendären Expedition anfangen. Dabei habe ich ganze Nächte durchgeackert, um diesen Plan für unsere Vater-Tochter-Reise zusammenzustellen. Schätze, sie ist jetzt in einem Alter, in dem sie viel selbst ausprobieren muss guter Vater sollte ich ja wohl freiraum lassen und ihr nichts zu sehen zu sehr auf die pelle rücken Na schön habe ich schon nach deinem namen gefragt ich glaube nicht Wer heißt du denn dann also also ich bin peony moment habe ich mich da schon mal vorgestellt naja doppelt besser jetzt die lia von peony jetzt wird unsere expedition dermaßen legendären dass wir gar nicht anders kann als sofort zum zu stoßen Genau, let's fats. Fetz. Hashtag Fetzers Gaming Club Discord. Hm. Könnte ja mal joinen. Ausgezeichnete Anfall. So, ich habe mir das vorgestellt. Haha, <lacht> das Anfall wird so legendär wie die Pokémon, die wir dabei suchen. Dort wäre es beschlossene Sache. Dann Ich würde sagen, wir besprechen alles weiter in über Wenn nase nach dann kannst du das bestauliche Dörfchen gar nicht verfehlen. Und wenn es zuletzt ankommt, muss während der Expedition den Gepäckträger spielen. Hat nur ein kleines Späßchen. So, okay, dann zeig mal. Meldet details halt bitte. ich mal ganz was gucken. So, ich kann ja, ich kann ja auswählen, welches Pokémon ich als äh, mitnehmen. Ne? Heißt das, halt, ich kann jetzt hier alle Pokémon hier fangen und ich kann dann mich Entscheiden ob ich das legendär Pokémon mitnehmen oder nicht ich Muss mal kurz mal gucken so für den letzten Abenteuer ist sowieso entdeckt ich habe es einen Aufenthaltsort vermerkt willst du dass ich zu der neuen Stelle egal Hauptsache Pokémon <lacht> okay ja, weiß ich nicht ist dann wenn ich das jetzt verfolge ist das Wesen und so alles äh, schon vorbestimmt oder so ich habe so viele Fragen ich muss das alles mal austesten ne? aber damit beschäftige ich mich jetzt erstmal noch nicht jetzt erstmal hier weitermachen äh, liga karte möchte ich übrigens gucken von dem typen nein ich meine beoni keine nummer der dynamische und kraftvolle kampf dieser ehemaligen stahl das hat zur folge dass die aufräumarbeiten nach seinen kämpfen eine detour äh, gleich kam hier voll der General aus Stargen, dann steht er insbesondere in der Gunst seiner männlichen Fans ganz weit oben. Das Foto ist eine Montage aus der Zeit von seiner Ankunft in landen und steckte eins als Poster im Reiseplan für einen Familienausflug. Seine Tochter warf es unverzüglich weg, doch Pioni fand sich darauf gut getroffen, um es nicht als Foto für seine Liga-Karte zu benutzen. So und von vor habe ich auch irgendwie, ich glaube erst, vor, ja vor zwei Tagen erst äh, eine Liga-Karte bekommen, weil ich die da begegnet bin. Lesen wir sind auch mal. Es sei in der Giftarena entpuppte sich als weitaus härter als erwartet und so warf sofort bereits an zwei Tagen die Flint Korn. Damals erfuhr sie bei einem Werbespot im Spätprogramm vom Master dojo Der Meister wirkte nett und sie gewann den Eindruck, ohne große Mühen stärker werden zu können, also bewahrt sie sich gleich per telefon. Da ihr fokus darauf liegt, von anderen Bewohnern zu werden, liegt ihre Trainingsanstellung zu wünschen übrig. Doch seit kurzem trainiert sie heimlich mit Lamus, um einen gewissen neuen Trainer Pauli bieten zu können. So einige Leute, die hier online gespielt habt die dinger mal laden ne? so, Von ihr habe ich auch mal eine ligakarte karte bekommen irgendwann und ja äh, es war lieber auf den ersten blick als die ehemalige leiterin einer handelsfirma auf eine geschäftsreise in gala maastricht begegnete und so leiteten kurz darauf die hochzeitsglocken als hausherrin im dojo fallen nicht nur hausputz kuchen und management in ihren aufgabenbereich sie kümmert sich auch um das seelische wohl der schüler sie gilt als Erfinderin der deiner suppe da sie aus waldpilzen zubereitet um kosten zu sparen diese verleiten ihre Pokémon zu geiger dann mix währung Nun möchte er sie weltweit verkaufen. Ihr Motto lautet gemeinsam stark. So noch irgendwas master ich und so haben wir alles schon ne? gut. Alles klar, dann würde ich sagen: im Nächsten Fall gehen wir mal weiter mit der Story ein bisschen am weitermachen. Ne? Ich wusste, ja kommt noch irgendeine Katze, weil ich wollte hier nach einkaufen gehen. Pokébälle und so. Ich wollte jetzt nicht dass irgendwie eine Katze in der dazwischen kommt. Muss mir jetzt nicht wirklich den Weg zeigen, es gibt auch wirklich nur einen Weg, den ich erfolgen kann. Glaube ich, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich bin den Part hier und in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen weiter mit der Kronen Tundra Story. Vielleicht fangen wir noch ein paar Pokémon auf dem Weg, mal schauen. Und ja, den sinne sage ich Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte Part gefallen. Wenn ihr hattet, dass du bitte ein aber ein quartals würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.